Biedenbrock ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit verschiedenen Dienstleistungs- und Industrieunternehmen. Im Dienstleistungssektor bieten wir als Full-Service, als multi -Service dienstleister die ganze Palette rund um die Gebäudedienstleistungen an. Das sind infrastrukturelles, kaufmännisches und technisches Facility-Management. Biedenbrock ist auch ein Top-Arbeitgeber mit vielseitigen und spannenden Aufgaben und mit tollen Kollegen, wir planen in diesem Jahr drei Auszubildende im Gebäudereinigungshandwerk. Also unsere Ausbildungsdauer ist drei Jahre. Es ist ein duales Ausbildungssystem, heißt, ich bin dreimal in der Woche im Betrieb und zweimal in der Woche in der Berufsschule. Meine Berufsschule ist in Grünau. Heutzutage ist man, glaube ich, ohne Führerschein sehr aufgeschmissen. Gerade in der Branche, wenn man von A nach B fahren muss, ist es, glaube ich, besser, dass man einen Führerschein hat. Im ersten Lehrjahr hauptsächlich die Unterhaltsreinigung, Sanitärreinigung unter anderem und im zweiten Ausbildungsjahr kommt es dann mehr in die Grundreinigung, wo wir auch viel mit Maschinen arbeiten, zum Beispiel die Einscheibenmaschine, die nicht nur zum Scheuern der Böden da ist, sondern auch zum Polieren, zum Schamponieren der Teppiche und im dritten Ausbildungsjahr dann auch mit die Sonderreinigung wie Baureinigung und äh, Glasreinigung. Also auf jeden Fall, wenn ich zur Arbeit komme, macht mir sehr viel Spaß der Umgang mit den Kollegen, dass wir uns auch sehr gut untereinander verstehen, uns nicht gegenseitig anzicken oder so. Und ähm, ja, sehr gut gefällt mir, dass mir auch unsere Facharbeiter, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie mir sehr viel von ihrem Fach, Fachwissen nahtragen. Dass, dass sie mir auch sagen, was ich besser machen kann und was ich verändern kann an meiner Arbeitstaktik. Es ist eine Wechseltätigkeit, man muss flexibel sein. Ja. Also es ist gerade in der Glasreinigung oder Baureinigung, Grundreinigung, was es alles gibt, gibt es keinen festen Arbeitsplatz, also man ist schon unterwegs. Egal ob Vorarbeiter, Kundenbetreuer oder Niederlassungsleiter, mit Engagement und der richtigen Einstellung stehen dir alle Türen offen.